Gucken, ob das auch so geht. So. so quer? Nee, geht nicht. Ja, doch, geht. Ähm, ich muss offiziell hier wird mir, ähm, hallo, Bladenka, hallo. ich muss Blazenka. offiziell hier, das wird mir Blazenka. hier eingeblendet. Ähm, euch nochmal darauf hinweisen, ähm, dass die Aufnahme jetzt schon gestartet hat, die Aufzeichnung, das wird wieder aufgezeichnet. Okay. Ja, ja sehe auch. ich auch oben roter Punkt. Na, genau. Gong 3. Ja, du machst den Gong, genau. Ja, okay. Tag. <lacht> <lacht> genau. Okay. So. Ich baue mir jetzt hier was, dann geht es vielleicht besser noch. So. Eigentlich macht man die Dinger ja hier oben auf sein Kronchakra, Ja, weißt du, ich mache alles mit dem Tablet und mit dem Handy und jetzt heute mache ich mit Tablet. Mhm. Ich, Heute das mache sieht ich besser den... aus, glaube ich, ja. ja. ja. Oh. Ist das gut um, so? Ja, ja, und quer ist auch super, weil das äh, wird dann so formatfüllend oh. und nicht so ein komisches Hochkant da mittendrin. Okay. Das ist gut, genau. Und ich mache ja. heute mit Würfelzucker, ne? Würfelzucker. Mit Frau von Aberg habe ich mir besorgt. Ja. Das ist so, äh, da die, die Anregung habe ich von Andreas. Das sind so Würfelstückchen, die kann man sogar in der Mitte brechen. Aber ich breche nicht. Ah. Ich haben, haben, haben. Zumindest. Das ist ähm, Bauen für Generationen steht hier oder Bauern für Generationen. Mhm. Und damit arbeite ich heute während des Kunsttalks. Ihr talkt und ich konstruiere. Also der Bezug auf mich ist, ich habe also jetzt einen Performance-Bestandteil äh, entwickelt, der mit äh, Würfelzucker geht und äh, das äh, hatte ich, Herr Birgit, erzählt und äh, gleich durchschlagenden Erfolg und gleich gelernt, es gibt Würfelzucker, der sozusagen in sich äh, sozusagen eine Sollbruchstelle hat. Yeah. Das finde ich also witzig. Kriegt man das auch in Deutschland, Muss ich direkt. verstehe okay, jetzt nicht so ganz die, also da komme ich jetzt nicht so ganz mit. Was, äh, was kann man jetzt mit diesem Würfelzucker machen? Äh, ich die Teil das. weiß jetzt nicht, was Birgit damit vorhat, aber bei mir ist das Bestandteil, bei mir ist Würfelzucker Bestandteil einer Performance und äh, das jetzt zu erläutern, das würde äh, viel zu weit führen. und, äh, den, Rahmen so, und okay. den Rahmen sprengen, genau. Das. Ähm, ist jetzt witzig, äh, weiß nicht, genau. Bin gespannt, was Peggy damit macht. genau Ja, hallo, ich, äh, ihr habt ja bestimmt gemerkt, dass ich also nochmal ähm, in Sachen äh, Agenda äh, machen äh, zugelangt habe nicht? und äh, so vier Punkte versucht habe äh, oder das, was so in, im Kopf war, in, auf vier Punkte zu konzentrieren. Und... Äh, auch aus den Erfahrungen vom letzten Mal äh, zu äh, gucken, wie, wie kann man da im Grunde äh, das, was wir da erlebt haben, weiterführen und äh, wiederum anders machen oder so. Nicht? Also das äh, habe ich hier, ich äh, teile mal eben den Bildschirm. Da kann man das dann auch sehen. Dann ist das... Äh, Teilen beginnen. Quatsch, ist, äh, ist das ist nicht, nicht richtig, ne? Warte mal. Teilen. Ja, das sieht doch gut aus. Ach, rechts. Hm. Seht seht ihr die äh, Schrift? Ja. Oder seht ihr jetzt ja. mich direkt? Okay, ja, wir ich. Ja, Chat, ich sehe den Chat und die unsere ähm, Bilder. Genau. Also was sieht man auf diesem Bild? Ne? Äh, also von dem letzten Mal. Das, äh, finde ich, ist eben die andere Seite. Wir haben also wir haben, sind sehr hoch eingestiegen von, äh, den, von Theorien und äh, großen Konstrukten her. Das kann man machen, das ist, äh, hat auch so seinen Reiz, äh, ist voraussetzungsreich und äh, es ist eben sehr schwierig auch für die, die äh, Voraussetzungen haben, haben meistens auch noch andere jeweils, äh, dann das so durchzuhalten. Ich äh, fühle mich dann immer unsicher, weil ich dann eben äh, nie richtig sicher bin, wie die äh, Anschlüsse, ob die äh, stimmen oder worüber ich gerade tatsächlich rede. Äh, und die andere Seite ist eben, dass man ganz lange bei der, äh, bei dem äh, Werk bleibt, was vorliegt. Und das äh, ist insofern äh, zugänglicher, einfacher als dann eben unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen äh, Augen und äh, Hintergründen eben äh, äh, andere Sachen sehen und die dann auch möglicherweise anders einbringen und anders formulieren und so. Und äh, da habe ich gedacht, dass man da vielleicht nochmal einen Versuch starten kann, entweder mit dem Bild vom letzten Mal äh, ja. von Erik oder äh, eben ein anderes zu nehmen. Dann äh, eben das, was ich jetzt schon eingeflochten habe. Die Unterschiedlichkeit ist ja eine prinzipielle und ich finde gerade, das ist für mich wenn wenn ich äh, so das sehe, was Künstler gemeinsam haben, dann ist das ihre Unterschiedlichkeit. Und äh, daher auch so meine ständige Gegenwehr gegen jede Versportung äh, der Kunst. Weil nämlich ja, wir sind hier diese, nicht im Wettbewerb. Wir sind nicht im Wettbewerb, aber wir sind vor allem der Wettbewerb funktioniert ja nur dadurch, dass alle sich einigen auf eine Plattform. Das heißt also, wer 100 Meter läuft, der hat ein striktes Regelgerüst. Da äh, haben alle zugestimmt und sie rennen und dadurch wären sie vergleichbar. Mhm. Anders wären sie das nicht. Und äh, in der Kunst ist es genau umgekehrt. Nicht? Also das heißt, wir haben alle unterschiedliche Plattformen, die wir im Grunde genötigt sind, jedenfalls nach meiner Auffassung, äh, äh, zu entwickeln, weiterzuentwickeln, äh, sogar zu radikalisieren. Und von daher entsteht eine Nichtvergleichbarkeit. Von, von von Grund auf und, und das finde ich also sehr, sehr wichtig und wo dann doch noch Vergleichbarkeiten entstehen, das ist dann vielleicht dann eher umgekehrt problematisch, nicht also so wie Individualität bei Sportlern und äh, und, und, und das fände ich ganz schön, äh, bewusst zu machen oder zu, zu bedenken, wie bei, ein, bei einem solchen Konstrukt Künstler überhaupt miteinander können. Ne? Das könnte ja so, so radikal und so dogmatisch und so äh, aggressiv äh, den, den, den jeweil, das jeweilige Revier verteidigend äh, äh, äh, sich, sich entwickeln, äh, dass das im Grunde Künstler überhaupt nicht miteinander können. Und manchmal hört man ja auch so Sachen. Und äh, ich habe aber den die... Hallo? Jetzt, äh, jetzt hört man Andreas nicht mehr, der ist jetzt eingefroren. Aber es ja, so alles ist Bilder, irgendwie eingefroren. Ein Andreas? Uh, Andreas? Nein, das, das Bild ist regelrecht eingefroren. Ja, da nützt nichts. Da muss ich nochmal äh, äh, die Aufnahme stoppen und euch nochmal anrufen, weil hier, aber bei ist auch alle alles, hier eingefroren. nur alles hier oben eingefroren. Weißt du? Du, du kannst im, äh, der, dich sehe ich im Kreis. Aber die anderen sind, also wir sind alle hier irgendwo eingefroren. Ja, das liegt aber, ich glaube, das liegt daran, dass, äh, ich höre äh, Andreas überhaupt nicht mehr und der hat ja den Bildschirm geteilt und sein Bildschirm ist eingefroren. Ah, okay. Vielleicht muss er und, das Bildschirm entteilen. Er, ja, der musste das eigentlich entteilen, aber ich kann das nicht. Äh, das die einzige Möglichkeit wäre jetzt, dass ich die Aufnahme stoppe. Ah, jetzt geht es wieder. Wir muss ja. halt nicht ganz so ungeduldig sein. Hat die Unter Andreas hat die Unterhaltung verlassen, aber der kommt bestimmt gleich wieder. Ähm, genau. Und wir können jetzt schon mal irgendwie so, wollen wir denn an dem Porträt weiterarbeiten vom letzten Mal? Weil es gibt ja noch Fragen dazu, also auch noch äh, Aspekte, die wir gar nicht besprochen haben. Also ähm, ich würde mich gerne da äh, äh, beibringen. Ja? Mir hat nämlich noch letztes Mal, äh, äh, hat mich noch etwas danach beschäftigt, dass es eigentlich... Äh, nie darüber geredet worden, wie ich als Künstlerin oder Malerin, äh, warum male ich jemanden Porträt, wie stehe ich dazu und was passiert bei mir und vor allem, wie bringe ich mich dort rein, also nicht nur auf irgendeine metaphysische, emotionale und gedankliche Weise, sondern tatsächlich im Bild hinein. Äh, ich habe dann nachher dann auch gesehen, da ist so eine äh, irgendjemand hat da gesagt, ja, der de Künstler malt sowieso immer nur sich selber. Und die, ja. die Erfahrung habe ich doch einmal gemacht, habe ich jetzt auch geschrieben, wo ich bei einer Ausstellung, so ein acht-, jähriges Mädchen, wo dann ein Bild von mir im Katalog gesehen hat und meine Bilder angeschaut hat, hat sie gesagt, ja, sie malt doch nur sich selber. Und jetzt, wie äh, ich mir in Zinko, ich habe äh, vor 20 oder 30 Jahren, habe ich, ein Porträt von Freundin. Oh. Und, äh, ich habe es ge äh, gemalt, ich fertig sie, und irgendwie habe ich mir gedacht, aber da stimmt etwas nicht. Bis ich dann äh, mir das wirklich so irgendwie richtig angeschaut habe und sie angeschaut habe und dann habe ich realisiert, dass dieses Porträt von ihr einfach meine so Grundbasis trägt, also schmales Gesicht und äh, langes äh, Kinn und so weiter. Also, was habe ich dann gemacht, ich habe dann das ganze Gesicht übermalt und ich habe vorne angefangen und dann habe ich das Bild gemalt. Ich würde euch das gerne zeigen, ich habe das so vorbereitet, aber ich weiß nicht, wie ich jetzt Bild da reinbringen kann. Das muss ich kannst du kannst es einfach in den Chat reinziehen. Äh, aha, in den Chat reinziehen. Genau. Warte mal, warte mal. Hm, nee, nicht so. So. Jetzt ist es drin. Ja. Man das Ganze sehen. Sieht jetzt ja. Ganze? Noch nicht, aber vielleicht noch dauert nicht. es noch ein bisschen, ich weiß. Ja. Aha, warte mal, dann muss ich. Hallo? Aber Hi. da? da, ich bin ist da. Schon. Ja, aber ja wir, haben so. schon, wir haben schon weitergemacht, Andreas. Ja, Fluch auf 1 und 1. Also Fluch auf 1 und 1. Hm. Die schneiden einem einfach hier die, äh, den, den Serverzugang ab, weil irgendwie eine Leitung oder was auch immer. Also. Ich muss da wirklich jetzt mal hin, weil das ist ja doch äh, bedrohlich, wenn das also nun immer wieder passiert. Das ist jetzt nicht das erste Mal. Okay, Gott sei Dank, ich bin jetzt wieder bei euch. Und, äh, so, so ihr habt weitergemacht. Wir haben weitergemacht und, ähm, äh, und Latzenka hat sich eingebracht, super. Und sie schickt jetzt gerade irgendwie ihr Bild. Es geht noch mal um das Porträt und ob man sich... Äh, ich habe es bei mir schon im Chat, ich sehe es. Und man muss es einfach... Sieht ihr das nicht? Nee, Auf vielleicht heim, noch nicht. Heim, ist dort? Also keine Ahnung, wie, wie, wie macht man das? Also. In, in den Chat vom Kunstdogner. Also da Andreas hat Andreas ja, okay. geschrieben, Buch auf 1 und 1. Ja, aber jetzt habe ich probiert auch. Ah jetzt, nein. Weil bei dir kann, hast äh, Du hast es nicht äh, da, real, im Original, vor dir, dass du es nicht Nein, nein, nein, nein. ich habe hab das als, als JPEGs und das ist der Prozess, wo dann entstanden ist, wie ich es zuerst gemalt habe, ja. was für ein Porträt entstanden ist und wie ich es übermalt habe und dann äh, das Schlussergebnis. Aber äh, wie bringe ich das? Hallo, nochmals, ich probiere. Jetzt schreibst du gerade was, ja. Also jetzt schreibe ich da... Aber ich will da Bild platzieren. Einfach rein. Ja, du kannst ich... auch neben dem Schreiben kannst du klicken, Dateien hinzufügen und dann kannst du die aussuchen. Ne? Neben Nachricht eingeben ist so ein Button, Dateien hinzufügen. Ich ja, da Chat zu sendende Datei oder Kontaktinformation neu ablegen. Das habe ich gemacht, aber äh, bei mir sehe ich das Bild drin, aber bei euch wahrscheinlich nicht. Nee. Nee, ich sehe auch nichts. Also. Ab, äh, wie geht das noch? Also ich, ich kann mal schauen, ob ich was reinmachen kann, warte mal. Einfügen. Ah, jetzt schreibst du was, also sehe ich. Ja, und jetzt... Ah, warte mal, warte mal, da sehe ich. Ja, Aufkleben. Warte mal, ich probiere es. Ah, nein, das ist nicht das. Kannst du nicht den Bildschirm teilen, Blatschenka? Seht ah, da das? ist was, äh, ich sehe was. Ah, jetzt, das. Ja, ah. Ist da, jetzt da, jetzt da. Ist das, das. Mir? Seht also das von Seht ihr das von mir? Das war jetzt ich. Ja. ich so, das war von mir, ja natürlich, klar, logisch. Und das, ist das ist von... Das, von ist, Godot. Von mir, ja. das ist von Godot. Okay. So, da habe ich einfach neben Nachricht eingeben, auf dieses Dateien hinzufügen geklickt, ne? Datei Zufügen. So ja, und so. dann lädt es so kurz und dann musst du das abschicken, siehst du auch, Ich habe da nicht Datei Zufügen, oder? Ja, neben den Nachrichten, wo du das eingeben kannst, sind drei Punkte. Und auf die drei Punkte kannst du klicken und dann gibt, nee, das nee, stimmt gar nicht. Nee, das ist davor. Das ist davor. Also, ist davor also man einfach. hat so ein Smiley, Nachrichteneinfügel. Ja, okay, okay, genau. Ja. Und okay. Datei. Ähm, da habe ich aber keine Datei anliegen, oder doch, nein? Das ist so ein, ein Kreis äh, und da sind so zwei Postkarten, eine senkrecht oh, stehen oh. und eine liegende. Okay, als, das habe ich. Als Icon. Ja, aber wenn ich anklicke, passiert nichts. Also bei mir geht dann sozusagen ein Fenster auf mit meinem Explorer. Nein, nein, nein. Dann kann man sich aussuchen, was man öffnen will. Jetzt ist es drin. Nein, das ist auch nicht drin. Bei Godot hat es super geklappt. Okay, öffnen. Jetzt sollte da. Nein, kommt nicht. Ja, nicht mehr. Also noch mal. Also äh, es ist definitiv so, dass ich nicht hier viel machen darf, weil sonst bin ich dann gleich irgendwie wie weg. Also ich bleibe jetzt hier immer schön. Ich probiere jetzt hier. Geht nicht Sprache, Sprache, Sprache. Oder nicht? Kann, äh, kannst du nicht irgendwie ein, ein, ein Porträt, jetzt zum Beispiel ein interessantes Porträt, äh, einfügen, Birgit? Oder Godot? Godo hat eins angefangen. Nee, das war doch eins doch von, von Godot, oder? Ja. Das also, das ist jetzt, ich weiß halt gar nicht, also ich finde halt nicht, dass es beidseitig geht. nicht. Man kann nicht sagen, man malt nur das Objekt, also das, das Subjekt, also das Porträt, die Figur, die man malt. Man kann aber auch nicht sagen, ich male nur mich selber. Wenn man zu nach, was man eher malt, ist halt seine Beziehung zu der Person. Aber das halt auch im proaktiven Bereich so. Also auch Wünsche, Projektionen. Emotionen oder auch Unsicherheiten bezüglich auf eine Person. Also wie wenn man mit jemandem, mit jemandem spricht. Also wenn man Aber ist, nicht es nicht, mit ist, es nicht, ist es nicht eine Form von Aneignungsbeziehung? Auch, wenn man das im Nachhinein, wenn man das Objekt dann hat, hat man natürlich eine Aussage und eine Verbildlichung, also eine Aussage über eine Person verbildlicht in diesem Porträt und kann das dann verwenden Also solches, guck mal, ich habe ich hab irgendwie Macht über ein gewisses aber so, das hat ja, nein, macht, ja. macht glaube ich, hat das nicht. Ich glaube, es hat eher was mit dieser Subjekt-Objekt-Verschmelzung zu tun. Ja, genau. Ja, das meine ich. Ja, das ist halt das so. Intersubjektive, die Beziehung. Okay. Also, das ist, glaube ich, das, wo, wo man nach sich nachher dann auch bleibt. Also, erst sagt man, okay, man will die Essenz ausdrücken von dem anderen, merkt, es funktioniert nicht so richtig. Dann denkt man, springt man komplett auf die andere Seite gleich und sagt, okay, ich drücke nur mich aus selber aus. Und dann merkt man, das funktioniert auch nicht so richtig. Und dann merkt man, eigentlich ist es auch nur ein Kommunikationsakt erstmal, wo ich halt dieser Person etwas mitteile oder irgendwie auf sie reagiere, mit ihr interagiere oder sie auch vorzeige. Ne? Also schaut mal, dann Vorzeigen ist dann sowas wie eine Meinung über eine Person gegenüber, also gegenüber anderen, wie über jemanden lässern. Ob er dabei ist oder nicht dabei sein. Ne? Oder halt in der Gruppe sagen, guck mal, Blatschenka hat eine schöne Brille. Aber äh, jetzt. Auch das, nicht ist jetzt, das ist jetzt schon alles sozusagen so äh, de, deine Vorstellung vom Porträt machen. Äh, können, können wir, äh, also erstmal bleiben wir jetzt bei dem, äh, bei dem Bild vom Godot. So eine Frage erstmal an alle. Oder äh, können wir das von Blaschenka, da hatten wir mit jetzt äh, von Blaschenka, hatten wir jetzt angefangen. Kannst du das nicht äh, in den Chat machen? Ich probiere es, aber keine Ahnung, es geht einfach nicht. Das hm. ist, das ist äh, guck mal, bei, äh ich gucke jetzt dann, ob ich da, wenn ich, äh, wie heißt das, Bild zu äh, ne? teilen. Da hinten, seht ihr das? Da hinten sind dann diesen. Moment. Seht ihr jetzt das äh, zweite Bild bei mir? Wir sehen nur Prozess, also Prozess hast du geschrieben. Nein, aber da sieht ihr das ganz große Bild nicht, wo diese Porträts alle sind. Ja. Heilen beginnen, hallo. Ah, warte mal. Du hier. Hier. Ah, du hast den Bildschirm oh, Ah, super, jetzt hat es geklappt. Es klappt. Super, das ist ja. Total perfekt. Also, das ist, das ist das erste Porträt, wo ich zuerst gemacht habe. Und ich war mir sicher, da, dass das sie ist. Aber irgendwie, um was länger ich mir das angeschaut habe, habe an ich realisiert, nein, das ist nicht sie. Dann habe ich es ganz brutal, also wie es übermalt und das ist jetzt die Brigitte. So sieht sie aus, so ist sie auch im Original. Was mich aber erschreckt hat, wo es fertig war und auch jetzt, wo ich es mir anschaue, dass sie da so irgendwie so bös schaut, reinschaut. Also sehr düster, Sie macht einen sehr düsteren, sehr, sehr... Ja. Ja, ganz ja. Einen Eindruck. Und äh, das vorher war irgendwo freundlich, offen. Ja, äh, mm. ich meine, dass, äh, dass, äh, dass, dass das noch so irgendwie Geschichte hat, weil ich in äh, gut 15 Jahren mit ihr sehr gut befreundet gewesen und das Bild hat noch so irgendwie in den Zwischendurch mm. gemalt. aber ich habe äh, ihr das nicht getraut, mir zu zeigen. Ich habe gesagt, du musst mal. Ich habe dich dort zu alt gemalt, nicht, weil da ist sie, glaube ich, 24 oder 25. Dann habe ich gesagt, das bekommst du, wenn du 60 bist. <lacht> Und, nein, weil mich hat das einfach erschreckt oder dieses, dieses Blick oder das, das Düstere oder das, das äh, was ist da? weil ich sie irgendwie ganz anders in Erinnerung Und dann ist aber etwas, weitere fünf Jahre ist dann etwas passiert. Äh, dass ich sehr verletzt von sie bin und ich habe dann nachher das abgebrochen und jetzt ist es 20 Jahre her, dass ich gar keinen Kontakt zu ihr habe und irgendwie habe ich mir gedacht, wie wenn ich es gespürt habe oder du in dem Bild, wie wenn ich es gewusst habe, dass, dass, dass da irgendetwas, dass das Fröhliche oder das Sanfte oder das Vertreute, die sie immer gehabt hat, weil sie hat so hellblaue Augen und sie hat immer so gehabt so unschuldig wie ein Engel, oder? Und dann hat sie mich also wirklich richtig zweimal so verarscht, nicht, dass ich einfach zügig abgebrochen habe. Und diesen Sommer habe ich sie per Zufall getroffen und dann haben wir gesagt, so Brigitte, ich glaube, du bekommst jetzt das Bild. Aber ich habe mir das genau nochmals angeschaut und habe mich gefragt, nein, das kann ich ihr doch nicht geben. Ordentlich. Also es ist eine Emotion, die du ihr gegenüber hattest zu dem Zeitpunkt, die, die spiegelt sich irgendwo in diesem Porträt wieder, oder? Ja, ja, ja. Aber lass mal das ein bisschen poetischer aus, bisher haben wir ja nur irgendwie dunkel oder so gesagt. Ich finde es gar nicht dunkel, ist es ist ernsthaft, nicht, ja. <lacht> aber es ist auch so ein bisschen beleidigt. Es ne? ist halt die Frage, ja. wo ich oh, du malst mich jetzt, aber ja. auch immer noch verträumt. Na, aber das Bild habe ich gemalt, wo noch, wo wir noch Freundinnen gewesen sind, weißt. Und äh, darum äh, war ich so richtig erschrocken. Also wieso wie habe ich sie so dunkel gemalt? Und dann drei, vier Jahre oder fünf Jahre später ist diese Bruch gekommen, oder? Und äh, ich frage mich, ob man da tatsächlich irgendwelche Intuition hat oder irgendwelche Ach, Okay, jetzt verstehe ich das erst, Platschenka. Du hast äh, das davor gemalt, bevor der Bruch kam. Ja, ja, ja genau. genau. Ja, ich, alles klar. Also wie wenn du quasi irgendwas schon gesehen hättest. Ja, ja, ja. ja. Hättest. Eine Ahnung. Wie interpretierst du das jetzt? Ne? Das heißt Portrait als Orakel. Das ist ja auch äh, natürlich witzig. Als Prophezeiung, ja. Als Prophezeiung, das heißt, das ja. Ist Prophezeiung, genau. ja es ist ja auch Subjektivität Es ist, ja ist ja eine Prophezeiung. Subjektivität ist ja nichts Gegenständliches, was empirisch da ist. Es ist ja auch immer etwas, das irgendwie angekündigt wird und sich dann selber materialisieren kann oder sich selber durchsetzt. Wenn man auch Aber gemacht, sehen denn alle das, was äh, Platschenka äh, sieht? Also ich, ich so sehe das nicht. Also ich sehe, äh, we sehe dass, dass die... Äh, der, der Mund also immer immer so ein bisschen fragend äh, verschlossen ein bisschen aufmüpfig äh, ein bisschen so äh, skeptisch ja, ja. ist nicht also schon bei den ersten beiden nicht da ist die Nase länger da ist die Nase ja. schmaler das wirkt zierlicher der der, der ganze Kopf ist gestreckter äh, in allen ist so der Versuch, die Haare zu so einem, ähm, so einem schweifig äh, engelflügelhaften äh, Schopf äh, äh, zu machen. Ähm, und äh, bei, dem, bei dem letzten, äh, da, das sehe ich also äh, sozusagen eher am, am, am äh, kompaktesten so diese, die, die, die Nase ist. Knolliger, sagen wir so, nicht? Also ist nicht so lang gestreckt Es, es ist, sie, sie wird sozusagen aus der Engelsposition oder aus dieser äh, aus diesem Schönheitsideal vorher wird sie rausgenommen, dem sozusagen der Mund auch schon widersprochen hat, nicht? Die Augen haben dieses äh, dieses helle Blau, die, wie das bei bei dem zweiten Bild ist, nicht mehr ähm, Dafür gehen die Haare also sehr in, in, in, in so einen weißen, strahlenden Hintergrund über, aber dieser strahlende weiße Hintergrund macht das Gesicht in der Mitte eigentlich eher umso dunkler und ähm, dann kommt dazu, dass ich ja weil, weil du ja, weil das ja für dich ein Lernprozess ist, äh, dann, dann noch überlege, wie weit ist jetzt, kannst du den Anspruch äh, äh, aufrechterhalten, äh, dass du im Grunde quasi willentlich oder dass dein Unbewusstes willentlich also diesen Gesichtsausdruck genau so gemacht und gemeint hat. und äh, Weil ich kann mir ja vorstellen, dass also jemand, der mit technischen und, und malerischen Schwierigkeiten kämpft, dann eben äh, so, so im, im Gesichtsausdruck äh, nicht, nicht äh, unbedingt von vornherein treffsicher ist. Und, und da finde ich aber eigentlich das, das letzte Bild fiel äh, sehr stark in, in, in tatsächlich in der in, in, äh, sehr prägnant in, in, in der mimik und, und äh, davor äh, mh, sehe ich das eigentlich äh, nicht so ähm, so packend, nicht, also, also sie wird ja auch sehr körperlich, Unfall. sie wird ja auch sehr körperlich in ja, der genau. plastischer, sie hat halt einfach ja. die Schatten, die Schattierung stärker gesetzt, kantiger gesetzt, ja. auch noch mehr eingebracht und dann wird das Gesicht natürlich plastischer, das ist klar. Ja. Also so die, die Haare, das ist so, sind so für mich so ein modisches äh, Detail, ne, eine Herangehensweise, wie man das also äh, sie viel sieht, bei so Pop-Sachen. Also <lacht> hm? äh, das sind die 80 Jahre jahren hat sie eben so kann, nicht? das ist wirklich sehr voluminös und, und blond und so also in weiß äh, ja. ja ja also sie glaub ich glaube ich jünger als ich und äh, wir waren sehr eng befreundet wir haben wahnsinnig viel unternommen und, und, und ich wollte sie so malen wie sie ist und dann äh, wo, wo das da dann rausgekommen ist, bin ich da also ja. wirklich richtig erschrocken und ich habe das Bild sofort im Dachstock verbrannt. Ja. Aber was heißt denn, wie sie ist? Das, das ist ja gerade was, was heißt denn, wie sie ist, wie du sie siehst, äh, wie sie sich sieht, wie sie auf dem Foto wäre, äh, wie, so, wie du sie erlebst? Also. Äh, im Prinzip ist sie so, wie ich sie sehe, aber das mit den Augen und dem Blick, das ist so irgendwie düster, das habe ich nicht, das ist nicht Absicht gesehen. Ich wollte sie einfach sehr lieblich und schön machen und dann ist so etwas rausgekommen, was mich, jetzt weiß ich nicht, ist es Zufall oder wie du gesagt hast, nicht, dass. Nein, war das zum ersten Mal? Ich meine, man will ja immer die Leute Valorik. schön und dann am Ende ist man dann überrascht, irgendwie, Huch, was habe ich gemacht, um Gottes Willen, das ist erschreckend. Das ist doch auch schon typisch, oder? Nicht? Ja. Also für mich jedenfalls, ich kenne es. Ich erschrecke jedes Mal, jedes Vor allem habe ich hier wirklich, also ich, ich mache immer so sehr viele, so ziemlich surreal und abstrahiere und so und äh, schaue nicht unbedingt darauf, dass, dass es äh, Ähnlichkeit ist, oder? Dass Porträt eins zu eins sein wird. Aber da ist es mir irgendwie gelungen und ich, äh, ich habe jetzt die letzte Zeit, wo wir uns jetzt damit Porträt beschäftigen haben, ist, äh, einige Skizzen gemacht, also so Selbstporträts. und da merke ich, da, da schaue ich natürlich nicht, äh, ob ich äh, da ähnlich bin. Ich kann vielleicht jetzt da anklicken auch ich weiß nicht, ob ihr das auch noch sehen könnt, also so Porträtskizzen. weil es mir nicht wichtig ist, ob, äh, ob äh, ich da so ähnlich bin. Es ist einfach äh, Porträt für mich. Äh, die Studie, ja. Äh? Studie, oder? Das sind ja Studien und das, das ist ein Porträt und das, was du gerade gezeigt hast, sind Studien. Oder nicht? Ja, hab... nee, aber sie sagt, das sind, sind genau das, sind schon Porträts für sie, ja. die nicht auf Ähnlichkeit äh, achten. Ach, okay. nicht? Und äh, also ich, ich, ich frage mich äh, eben, was, wie, wie genau äh, eben äh, ein Porträt, was äh, sozusagen eher ein selber, den Maler, spiegelt, ne? ja. so, äh, und, und das, was er an die äh, an die Porträtierte her heran für, äh, heranträgt. Ne? Äh, also ich finde das ist eine interessante Perspektive auf, äh, ein, ein, ein, äh, der, auf das, was, was man sonst Porträt nennt. Das ist also im Grunde so die Hohlform, die du mit deinen Erwartungen äh, bildest. Und dann plötzlich merkst du, dass äh, aus dem Bild gu guckt dir die Reale äh, entgegen und dann dann das, oh scheiße, ne? das kann ich ja gar nicht zeigen, weil die denkt, ich habe ganz scheiße Erwartungen auf die. Nicht? Und äh, dann wirkt das äh, Porträt wie eine Beleidigung. Und da sind wir natürlich an dem Punkt, äh, der ja äh, oft an Porträts gestellt wird, dass das sozusagen der Wesenskern und die Wahrheit und äh, äh, äh, dass die Befassung mit dem anderen so weit geht, dass man ihn im Grunde von innen her äh, exploriert, aus, äh, auskundschaftet, nicht? Und, äh, ja, man wirft einen anderen äh, Blick auf, den, auf die Person. Genau. No. Es, ist ja. Ja auch, es ist ja auch nicht der Künstler, der ausgedrückt wird in den Porträts, sondern die Wahrnehmung des Künstlers. Ja, ja. Der Grund, warum wir hier als Künstler uns darauf da zurückziehen, ach, es sind nur wir, ist, weil wir uns auch damit das so ein bisschen nicht arrogant werden wollen, nämlich Viele Leute denken schon, dass Künstler eine gute Wahrnehmung haben in diesem Sinne. Ne? Yeah. Ja, muss ja auch erstmal geübt werden. Vielleicht kommt es auch darauf an, ist es eine Person, die ich zum Beispiel für die ich äh, Leidenschaft empfinde, für die ich äh, Liebe empfinde oder ist es eine völlig fremde Person, ist es eine nahestehende Person. Also, ich denke, das kann man so pauschal gar nicht äh, sagen. Also, ich für mich, wenn ich jetzt porträtieren würde, dann, dann, dann käme es für mich schon sehr, sehr stark darauf an, in welcher Beziehung zu, ich zu der Person stehe. Genau. Aber was würdest ja. du dann versuchen, malerisch zu äh, erfassen? So, Also ich finde einerseits auch ganz diesen Weg ganz schön, äh, man, man legt los, malt und dann lässt man sich überraschen, äh, äh, was das Bild einem sozusagen als, äh, in, der, in der Vermittlung als Filter oder so äh, ja, das, äh, zu sagen bereit ist. Es kann ja trotzdem kann ja trotzdem sein, äh, Andreas, das ist, äh, klar, mhm. dass, dass man das einfach im, im, im Laufe des Malprozesses, aber ich denke, dass was dabei rauskommt, dass, dass da schon entscheidend ist, in was für eine Beziehung stehe ich jetzt zu dieser Person. Und es sieht man ja zum Beispiel äh, an Künstler, die, äh, die äh, zum Beispiel ihre, ihre Modells zum Beispiel geliebt haben, die Gefühle äh, für, für dieses Modell hatten. Oder ob das jetzt irgendwann äh, ein Graf oder ein Adliger war, der porträtiert wurde. Das, äh, das sieht man schon einen ganz krassen Unterschied, finde ich. Oh ja. Ja, weil ja. Kommt, dann kommt ja. Dann kommt ja bei einer Person, jetzt zum Beispiel in dem Film, der äh, ich weiß nicht, äh, Birgit, ich hatte das geschickt gehabt äh, als Filmtipp mit äh, Ren äh, Renoir. Das, ja. war, das war sehr interessant, weil ja. diese, äh, diese junge Frau, da hat er hat, ja auch eine große ja. Leidenschaft und Liebe empfunden für diese Frau. Ja, die die roten Haare hat. Ja, genau. Und deswegen ähm, da da da ist doch hat er ja eine ganz andere Beziehung äh, zu, zu dem äh, zu der, oder mit der Malerei zu der Person, wie wenn er jetzt was weiß ich den Graf XY porträtieren würde. Aber wenn die jetzt sagt, also er mal ehrlich, äh, sag mal. Und dann in dieser Kleckserei, in dieser Form, was, mich da hier abzubilden und und dann rauscht sie beleidigt ab, das äh, ist ja dann sozusagen das, das Risiko, sind ja auch nicht alle Porträts angenommen worden von Malern, die dann jemanden porträtiert haben. Die haben ja dann auch eben gesagt, das kannst du behalten, so eine so, äh, ja. Frechheit. Und äh, hier äh, kommt mir das so, äh, ich, also ich, aber bei Blad Arbeit sehe ich, dass da also ein, ein Momentum drin ist, dass einfach Zugehörigkeit äh, eine ganz große Rolle spielt. Nicht? Und äh, dann auf einmal merkt man, äh, völlig unsicher ist, wie die andere das, was ich jetzt äh, zu Wege gebracht habe, wie die das sieht. Nicht? und ob die sich auf die falsche Weise getroffen fühlt und ob die Zugehörigkeit, die man da hat, nicht? Äh, zu der Zeit, wo das ja einfach äh, Freundschaft war, äh, na natürlich äh, ungestört, nicht? das wird auf einmal äh, durch, durch das Porträt äh, äh, gefährdet und, und, und für mich ist so, wird immer deutlich, durchsichtiger, diese, dass, dass das Porträt nicht für sich alleine steht, sondern äh, ne, ne, ne, eine soziale Funktion, innerhalb dieser Beziehung hat, die die eigentliche Plastik ist oder die das eigentliche Werk ist, nicht, an dem man arbeitet und wofür das Porträt gebraucht wird. Und auch da, ja, da, da, geht aber da, auch darüber hinaus. Ne? Also du hast ja nicht nur das Porträt geht ja dann auch weiter. In dem Sinne kann man sagen, eine Porträt ist mir eine Beleidigung. Um Gottes Willen, wenn man jemanden zu porträtieren, ist das somit wird eigentlich das größte Lob oder die größte Ehre, die man jemandem erweisen kann. Hast man, man Porträt, das du wissen, aber vielleicht der nicht der gerade. Nicht. <lacht> Im Nachhinein merkst du es dann immer. Ne? In dem Moment sind sie dann peinlich berührt und irgendwie rationalisieren das Ganze dann in beleidigt sein aus defensiven Mechanismen. Aber dann später, fünf, sechs Jahre, oh, du hast mich ja mal porträtiert oder mich hat mal jemand porträtiert, hat dich schon mal jemand porträtiert, also mich hat schon mal jemand porträtiert. <lacht> ja, aber ich finde immer, das unterscheidet, man unter, unterscheidet ja auch immer noch so, äh, wie ist es dargestellt? Kann ich das so als künstlerische Art und Weise der Umsetzung, kann ich das annehmen, kann ich das ehren, kann ich das respektieren? Aber wenn ich das immer vor dem Hintergrund zum Beispiel an Fotografie mir anschaue oder vor irgendwelchen, wie zum Beispiel Mona Lisa oder sonst irgendwelchen äh, Bildern, die ich im Kopf habe, dann ist es natürlich... Äh, ja, dann kommt es immer zu, so es, es würde mich interessieren, was diese Freundin als äh, Vergleich, ob sie ihr Spiegelbild genommen hat als Vergleich. Hätte, genau. Hm. Äh, dazu, also zum Beispiel, oder äh, ja, wa, was, was es genau ist, was sie so gestört hat. Nee, sie hat es ja nie zu sehen gekriegt. Ach, sie hat ja nie Also gesehen? der ah. Witz ist ja, dass Patschenka ja. vorher äh, schon einen Schamfilter ah, gesetzt okay, okay. hat. Ne? Ja, yeah. getroffen, oh. glaube ich, nach 30 Jahren und äh, ja. ich habe ihr da erzählt, dass ich da noch Bild von ihr habe und dass ich mir überlege, dass ich es ihr <lacht> gebe und jetzt... Äh Weiß ich das, ich rede nicht, ne? Man muss halt ja? überall verantworten. Es ist schon ein Akt. Man muss dann zuschreiben. Ich verantworte dir das. Du darfst es auch gerne verbrennen, wenn du willst. Bitte, bitte nicht. Das ist halt immer sowas. Ja, ich hier vorher, kam gerade, vorher kam gerade eine Frage. Ich glaube, das war Arik, ob das digital, digital diese Porträts irgendwie digitalisiert wurden, ob du die digital bearbeitet hast. Also so habe ich das. Das war mal nur ganz kurz eingeblendet. Margit hat eine Krawatte an. Nein, es ist, es ist so, dass ich äh, am Anfang habe ich nur Polaroid-Bilder schnell gemacht von den Prozessen. Die sind natürlich mit der Zeit, die, die Entwicklung, oder sie sind heller geworden oder gelblicher geworden. Ja, das habe ich auch gesehen. Und äh, nur das letzte Bild habe ich jetzt äh, fotografiert, wo ich es dann gefunden habe. Es ist. 60 mal 80 noch, also es ist kein kleines Bild, das ist noch ziemlich groß. Ohlala. Ja, ja, oh la la. Aber, aber, aber, Blatzenka, was meinst du denn? Ist es eine künstlerische Umsetzung oder ist es eher wirklich entspricht es ihrem natürlichen, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, natürlichen Spiegelbild? Äh, also eher ihrem natürlichen Spiegelbild, nicht? Äh... Aber ohne die Boshaftigkeit. Kann ich das nicht mehr. Aber das, du, du fühlst eine Boshaftigkeit, die ich äh, zum Beispiel gar nicht sehen kann. Ich auch nicht. Äh, Sehe genau. ich auch nicht. Sehe ich nicht. Das ist eigentlich also, ziemlich eindeutig. darf ich mal ganz kurz diese Ernsthaftigkeit und Boshaftigkeit oder dieses Dunkle. Ich glaube, so wie ich das wahrnehme, ist es eher dieses bisschen beleidigt sein. So, oh, die malt mich jetzt. Will ich das wirklich? Darf die das? Die malt mich jetzt so. Kommt mir das rüber. Ist also dieses aber hast hat, du das von dem Foto nicht. gemalt oder hat Sag sie dir gegenüber gesessen? Nein, das ist das ja gar nicht, ne? Äh, die ist mir zuerst gegenüber gesessen nicht? und dann... Äh, ist sie richtig äh, vor dir gesessen oder wie? Ja, ja. Aber ja dann dann hast du doch deine Ernsthaftigkeit. Aber nicht, nicht das ganze Zeit, wo es fertig ist, oder? Weil ich habe zuerst Skizze gemacht und dann nachher... Also habe gesagt, bewege dich nicht, das kriege ich ja. dich falsch? <lacht> Ich kann nur sagen, dann hat sie nicht lange genug gemalt. Also noch eine, noch eine Version, bis es sozusagen, dass ihr inneres Bild und das, äh, das gemalte Bild und äh, die Freundin übereinstimmen. Ja, ja. sozusagen weiter, äh, weiter, weiter, weiter arbeiten. Das Ergebnis hat mich so erschrocken, oder? Dass ich es äh, mir gesagt habe: Nein, Hände weg von dem, oder? Also Hände. Also nie wieder Porträts. Ja, also ich, ich habe sehr viele Porträts gemacht und wo, wo du gesagt hast, habe sie quasi. Wenn man jemanden liebt, dann malt man ihn anders. Wenn du wusstest, wie ich meinen Ex mal gemalt habe, wo ich ihn abgöttisch geliebt habe, nicht? ich kann ihm die Bilder auch nicht zeigen. Wisst <lacht> ihr, <lacht> <lacht> was da der Trick ist? Dass das, also Hast das du das da ist. auch schon irgendwas vorausgesehen, oder? <lacht> ja, ja, ja. Okay. Na, das ist gerade die größte Krise und so. Es ist wirklich noch verrückt. Nicht? Aber oh. was bedeutet das jetzt, dass man keine Porträts malen soll? Unsinn, du musst es nur die ganze Zeit überpinseln, dann nehmen sie es an. Wenn du gleich das erste Bild, was fertig ist, ihm vor die Schnauze hältst und sag, ist es, dann machen sie alle Schreck, oh Gott, dann musst du aber schlau sein und sagen, ja, oh, das ist es, wir haben noch alles prozessen ne? hast du selber geschrieben, Prozess, ja, ja. dann übermalst du alles wieder. Dann sind sie so, ah, okay, zum Glück, und setzen sich hin. Und dann kommst du das zweite Mal, stillhalten für zehn Minuten oder wie immer du brauchst, und kommt an. Und so, ah nee, wieder überpinseln. Und so, wir so und dann machst du so, am Ende sind sie so, dass sie den, oh, endlich, endlich, dass sie sofort annehmen mit vollem Herzen und überhaupt kein Problem damit haben, selbst wenn wahnsinnige Furchen und Schatten im Gesicht sind. Sind sie so froh, dass es endlich durch ist, dass sie ihr Porträt lieben. Ja, Blacenka, dann kannst du ja ein Porträt von mir malen. Ja, machen wir, Birgit. Mit Krawatte. und du noch Steht dir gut, Birgit, super. Und tausende Porträts im Hintergrund. Also, lächeln, Brigitte, ich mache da ein Screen. So. Ja, ich mache mach auch mal einen. <lacht> Obwohl, ich habe bessere Porträts von dir, Brigitte. Aber Platschenka, was soll denn jetzt Godot sagen? Nicht? Der hat hier das Bild mit der blauen Hälfte. Auf der anderen Seite ist äh, äh, jemand, äh, wo, wo die Profillinie ja. etwas eigenartig aussieht. Und äh, ich mache den mal, du kannst du den nochmal groß machen, oder gibt es das hier eine Möglichkeit, ja, dass ich, oh, ich mache es groß? Ist. Ja, ja, ja, ja, Also, und... Ähm, ja, der schaut für mich auch da so skeptisch. Der schaut ja, skeptisch. Na, na. Aber es auch ist ja halt, vielleicht na, na, na, na, na, eine, eine harte... Äh, ah, da ist es okay. Ja, das ist meine Mitbewohnerin, die saß hier bei mir auf dem Sofa und war natürlich auch sehr unsicher, was da jetzt gerade eben passiert. <lacht> ich sehe nicht, vielleicht... Ich auch genau das Gleiche, Ich habe auch gedacht, <lacht> ich mache jetzt einen Engel und zeige ihr, wie wunderschön sie ist. Und nachher kam halt dann nachher dabei irgendwie die Wahrheit oder Wahrheit dabei, raus, Entschuldigung, wenn ich so direkt spreche und mich da nicht ziehe oder schäme. <lacht> Und aber Rost, ich, ist ja auch wunderschön. Aber es sind ja auch große Trau Begriffe, mit denen wir hier rumschmeißen: ja, Wahrheit, ja. Natur, natürliches ja. Spiegelbild. Ja, sollte es nicht tun? Wollt ihr einen Künstler haben, der sich nicht traut, Wahrheit zu sprechen? Also dann kann ich mich ja gleich umbringen. Da kam, wurde gerade was w eingeblendet im Text. Wer hat es geschrieben? Ja. Ich kann da nicht ich, mitreden. Die geposteten Mädels, da sind die einzigen, die ich in der Richtung anfertige. Ja. Ähm. Ja. Arik hat, die Arik äh, gepostet hat wahrscheinlich. Ja, Müsste ja. man gucken, wo sie auftauchen. Der Arik, also das Bild vom Arik da ist ja sensationell, da mit dem ja, äh, okay. mit, der, mit der Dame im Spiegel, ne? ganz toll. Ja. Also inwieweit ist das jetzt? Ich habe das äh, nicht so äh, ganz begriffen, äh, weil die Malweisen sehr unterschiedlich sind, ob das, äh, ob das Gemälde auch von Arik ist oder nur das einmontierte Blatt und ja. Wie das genau zusammenhängt, das müsste ich da eigentlich so ein bisschen jetzt genauer Jetzt müssen wissen. wir nur kurz einmal kurz erklären: Machen wir das jetzt? Bist du schon ja, fertig, Gudu, ja, ja. mit deinem? Ja, ich bin fertig. Ich wollte es eigentlich nur testen wollen, ob ich was reinstellen kann. Wie gesagt, das ist so eine von meinen, wenn man will, ich Ach mache so, ja okay. ganz viele solche Sachen, also auf Konrad Reustler, auf Facebook gibt es das auch, da gibt es ganz viele so kleine Miniaturen. Okay. Das ist jetzt eher schon auch dann Porträt in die Richtung. Wobei ich es eigentlich mag, dann das nicht so ist krass. Es nicht, ist es nicht Karikatur? Was ist Karikatur? Es ist nicht Karikatur im Sinne von, dass ich einen Witz mache oder eine humoristische Statement abgehe. mir gefällt der Begriff Miniatur eher besser. Mhm. Okay, Aber Miniatur. Und zum Beispiel, ich finde es auch, zum Beispiel, wo, was macht es das tiefen Porträt, das alte, große, wuchtige, glorreiche, wesenszeigende Porträt? so viel tiefer auch einfach nur die Offenheiten, die es zeigt, die wir hineinspiegeln können, die, Interpre die Räume von Interpretationen, die wir mit dem Ganzen verbinden. Und heute macht man auch so viel Kritik gegenüber den jungen Leuten, die so irgendwie ihre Animationen machen, ihre Graphic Novels, dass da alles so reduziert ist und die Gesichtszüge so reduziert sind und alles so minimalistisch ist, dass das ja so einfach ist und nichts mitgeteilt wird. Aber faktisch, in dem Moment, desto weniger das reduziert ist, desto weiter kommt die Geschichte und der Kontext und die Möglichkeit, das wahrzunehmen oder auch Emotionen hineinzulegen. Und dadurch geht diese Tiefe dann schon wieder auf. Ich mag diese Grenze zwischen Karikatur und Porträt, Miniatur, Porträt, denke ich, ist auch in Realität nicht so. Ne? Also das Ding ist da eher wieder dazwischen. Okay. Wie alt ist deine Mitbewohnerin? Also so alt wie ich, ein Jahr jünger. Ja, und du? Die du? Wow. Wow. Jetzt, aber können, können das jetzt alle sehen? Ist das jetzt wirklich... Ach, könnt ihr jetzt Ich habe ganz zuckrige Hände. Ähm, Könnte jemand vielleicht den Bildschirm bitte teilen? Um das Bild von Arik, dass wir das vielleicht im, auf dem Schirm haben? Ähm, also, also von ich hab Arik nichts. Ha mal so Also ich hatte jetzt äh, von Godot das Bild in ganz groß bildschirmfüllend. Hattet ihr das auch? Oder? Nein. Durch nee, nee. du mehrfach draufklicken. Und äh, das von äh, Arik. Äh, dann, wenn ich da draufklicke, habe ich das auch bildschirmfüllend. Und kann dann noch weiter blättern ähm, und sehe dann also äh, einmal die Frau mit dem Leopardenfell, ähm, die das äh, äh, sich äh, vor den Oberkörper hält und äh, so ein bisschen verträumt, äh, abwesend äh, zur linken Seite guckt. Äh, also von mir aus gesehen. Und dieses, die, daneben ist dann dieses Muster. Und, äh, Kannst du das teilen, Andreas? Ich bin gerade am Suchen. Ah, oh, okay. Also da, weil das ist eigentlich der Chat. Also, ich habe nur den Chat vergrößert für mich. Jetzt kann ich es wieder klein machen, dann ist es wieder im Chat. Dazu müsste ich es. Äh, Augenblick mal, ich versuche das mal. Ähm, ich ziehe das mal rüber auf mein. Nee, kann ich nicht. Und speichern. Alle speichern. Okay. Wo speichert ihr das hin? Auf Downloads. Ne, Bilder, wie ich es haben. Ähm, saved Pictures. Seht ihr was auf dem Also, ich sehe nichts auf dem Bildschirm. Nee, ich äh, bin jetzt dabei, das äh, einmal runterzuladen. Ah, okay. Porten auswählen. Wird heruntergeladen. Und dann muss ich in Bildersammler gehen. Mir da. Safe Pictures holen. Da. Und jetzt kann ich äh, genau. Jetzt gehe ich mal auf das eine und dann geht bei mir hier der GPEG ist das, genau. Das müsste klappen. So, okay. Und jetzt müsste ich äh, blättern können. Ach ja, wunderbar. So, jetzt teile ich den Bildschirm. So, das. Äh, darf Teilen ich wollte trotzdem nochmal fragen, äh, so. war das jetzt. Hm. Genau. Äh, war das jetzt von dir? Oder ist es ein Foto oder ist es ein Gemälde? oder Genau, und das hier, war das von dir? Nee, Andre Jonas steht da irgendwie. Nee. Ja, er heißt ja äh, Andre Jonas. Er, er Achso, er ist äh, Andre Jonas. Genau. Ist es ein Porträt erstmal? Wassermalfarbe, ja. Also, ist von ihm. Okay. Ja, aber ist es ein Porträt? Also hat er diese Szene entworfen, hat er die Frau entworfen oder hat er sie abgebildet? Hat er an Modell gearbeitet? Oder? Oder hat er Degas abgemalt? Genau. Pendel, Pinsel, äh, Wen hast du da, Arik, wen hast du da dargestellt? Äh, stehst du in einer Beziehung zu der Person, oder? Nee, das mhm. ist nichts nee, Reales. Das ist, hat, ja, <lacht> das ist hat, was Künstlerisches. Er hat sie sozusagen gestaltet, ja. Seine Gestaltung. Eine Übung, Studie, Gestaltungsübung. Genau. Und äh, ist die Zusammenstellung also jetzt äh, mit der äh, äh, Landschaft daneben, ist das jetzt äh, als Doppelseite, als äh, Bezugnahme gedacht? Ich kann da nicht mitreden, die geposteten... Ja. Er hat das Mikrofon Lichter. abgestellt, glaube ich, ja. Er hat das Mikrofon abgestellt. Ich weiß nicht, ob er überhaupt da ist. Sind das nicht zwei unabhängige äh, äh, äh, Werke oder Gemälde? Also einmal hier diese ähm, Studie, obwohl ich das jetzt eigentlich nicht so äh, als Studie, das ist für, für mich schon ein fertiges Bild irgendwo. Arik schreibt auch. Aber man könnte ja sagen, dass das beides ein Porträt ist. Dass es zwei Porträts sind. Oder, äh, ähm, einmal das ich kenne mich mit sowas nicht aus, die Dinger, die Dinger gehören, gehören alles alle zusammen. Zu, zusammen. Gut, man könnte ja auch sagen, ganz frisch, frei, interpretiert, dass es einmal ähm, das äußere Erscheinungsbild ist und einmal das innere Erscheinungsbild Ah, okay. Rechte zum Beispiel würde ich jetzt nicht als Porträt, äh, Birgit, siehst du das echt als Porträt? Wenn man es zusammenfasst, dann ist es halt ein Teil des anderen und dadurch halt dann... Ja. Das mit dem Spiegel schreibt er, äh, befasst sich mit Lacans Psychoanalyse äh, wegen der, äh, wegen dem, wegen der, äh, de, der Spiegelung. Na, der Spiegel ist eigentlich das Einzige, was wirklich Porträthaft ist. Ne? Also in diesem Sinne macht ja selbst als Akt in diesem Moment, was es darstellt, die Geste, Selbstporträt. Sie in gewisser Weise ja auch, indem sie sich, also das ist ja eine Geste, die sich auf einen Betrachter bezieht. Das macht es ja nicht für sich persönlich, dieses sich zuhalten, sondern weil jemand, also solche Gesten macht man ja, weil man angeschaut wird. Genau, betrachtet wird. Genau. genau. Betrachtet genau. hat Spiegel ihr Spiegelbild, also porträtiert sich selbst im Spiegel. Und so will. Ja. Äh, also wenn ich, also das ist jetzt hier der, äh, reden wir jetzt über dieses Blatt, dieses Doppelblatt. Genau, also da kommt halt das Porträt raus in diesem Spiegel und diesem davorstehenden. Also man kann sagen, hier Moment, wo man sich vor den Spiegel stellt, stellt porträtiert man sich im Spiegel. Also sehr, ja sehr weit psychologisch gesehen von der Herangehungsweise kann man das durchaus sagen. Also ich fand, finde, äh, äh, wenn ich jetzt also in das Spiegelbild gehe, dann die Handhaltung sehr äh, anmutig einerseits. Andererseits hat das äh, was, äh, wie soll ich sagen, es. Uh, es ist, ist, ist sehr anrührend und ich muss überlegen, wie ich das jetzt äh, sagen kann. Ich finde, bald, die hat etwas Ergebenes. So, sie gibt sich dem so hin. Entweder sie ist, äh, hat die Augen wirklich geschlossen oder nach unten gelenkt, mhm. äh, weil es ihr alles peinlich ist oder sie diese Situation an sich vorbeiziehen lassen will. Oder ist es eben so, sie gibt sich dem hin? Die Asiatische ist einfach etwas Hübsches, eine das Übung hübsches. mit diversen Farben. Okay. Ja, ein hübsches Ding. Ich finde Ding. sie, ja, sie ist so, so, so prototypisch hübsch. Ne? Ja. Äh, schön. Äh, ist hübsch. Wohl gut für so einen mongolischen Reiter. Das, der heißt, Blut, die, das würde ich zum Beispiel so sehen, dass das ja. auch ein gewisses Verschließen ist, also eine, wie eine, eine leichte Abwehrhaltung. Und das im Spiegel, das ist doch eine Wiegehaltung, oder? Sie wiegt doch ein nicht existentes Kind. Sehe ich das falsch? Das ist kleiner als in Vier, wenn man sich halt eine Asiatin vorstellt. So. Äh, Arik, die, die, äh, da da gibt die, die Vorstellungen, differieren da aber ein bisschen. Also ich halte mich jetzt mal raus. <lacht> du wärst jetzt richtig, <lacht> Grudeau. Nein. Aber ich meine, äh, Arik macht jetzt so eine Verwandlungsflucht. Ne? Sozusagen ja. äh, alles ist ja nun mal so hingemacht. Und äh, dass, dass diese Spur natürlich die Seite, dass eine Maske äh, natürlich einerseits aufdeckt und äh, entlarvt nicht und gleichzeitig verbirgt, äh, das ist natürlich jetzt hier genau das Spiel. nicht? Also wie, wie weit erkennen wir Arik äh, in seinen Sachen? Er sagt, das ist ja alles jetzt nur so eine Studie und äh, aber es ist erfunden. Und äh, äh, also da, da steckt so viel drin, nicht was äh, ja, äh, erzählen, durch Beschreibung dass, anzufassen ist, ne? Ja, und du kannst mir nicht erzählen, dass er das nicht reflektiert hat und auch äh, ja, gerade eingesetzt hey, hat alles, zwischen äh, dem Spiegel und der Frau, wenn sie auch äh, irgendeinen. Ja, jetzt stelle ich mir mal vor, ich bin ganz oder dumm, oder was, was ne? ich Mal da mal irgendwie was hin. <lacht> Entschuldigung, dazwischen, zwischen Frau und Spiegel ist ja noch diese Kommode, wo all diese Accessoires und Utensilien liegen, wie Bürste. Äh, Parfum, äh, Bodylotion, ich weiß nicht was, ich würde vielleicht sogar sagen, so ein Dildo und ähm, noch Pinsel und und und alles dazwischen. Also die ganze Schminke, das Ganze, was heute so zu diesem Intimraum bei so Frauen dazugehört, wenn ich das mal so aus ähm, männlicher Sicht sagen Wieso jetzt? Kannst du doch gar nicht aus männlicher Sicht sagen. Wieso? Kann ich wohl. Da kannst du so meinen, dass du das sagst. Ja, wenn man jetzt schon in die Richtung geht, die Haut von dir ist natürlich <lacht> auch sehr steril, die Form des Körpers an und für sich. Ja, das klingt blöd, dass alles erfunden ist. Ich kann mich selbst dazu nicht, ich kann das nicht lesen. zu Ende das ist dazu nicht positionieren, ich weil ich sonst nur abstrakt meine. Sie hat halt Futurismus. einen Tourismus. Ne? Also halt deswegen sind es Sachen, die auch überhaupt ich nicht, nicht ich zu mir passen. Und ich finde das gerade spannend, diesen, diesen Kontrast äh, zwischen dem blau-schwarzen Bild und dem, äh, dem äh, Ocker-Hautfarben-Wie äh, äh, auch immer-Bild. Äh, also. Und was ist das? Blatt ist das praktisch so, praktisch eine Symbolik, auf die Unschuld Guck mal, ich zeige euch Muschi, aber eigentlich ja nicht, ist ja nur ein Spiegel. So wie man praktisch, wenn der römische... Papist daherkommt, man die Gemächte mit Feigenblättern abgedeckt hat und danach durch Aber sie zeigt nicht, also das kann man schon mal sagen. Also sie zeigt schon allein deswegen nicht, weil es also im Grunde äh, keine, keine Person äh, gibt außer Arik. Nicht? Also die, äh, das, das, die, das ist auch jetzt, ich finde, die Geste, die sie macht und die der, der Blick ist äh, äh, auch, ist nicht ausweichend, sondern selbstbezüglich. Und äh, wenn man jetzt noch das Blatt äh, im, im Vordergrund, das da äh, ein, einmontiert ist, äh, äh, sieht, nicht? Dann, dann ist da eine ganz andere, äh, äh, das, das ist komplizierter daran zu gehen. Und, es ist nicht so äh, sie kann auch einfach mit, mit den, sie kann auch runter gucken. Äh, äh, von oben runter, also auf ihre Brüste, auf die, äh, die verschränkten Arme, was? Es ist surreal, es hat symbolistische Elemente, deswegen habe ich auch auf dieses Blatt hingezogen. Und die Geste, ja, das habe ich ja vorher schon, ist das Das ist doch eine Wiegegeste. Also sie wiegt einen nicht... Ah, Wiegegeste ist auch gut, genau. genau sie ich schaut wie eine wiegende Mutter. Nur, dass es ich ist finde, das hat eher die Geste der ich Hingabe. Sie dann dann dann lässt dann langsam ihr ihre, ihre, ihre Kleidungsstück, den Stoff fallen. Das ah, hat eine der das ah, kann man ja, wieder, über den sie vielleicht vielleicht auch Rücken dass ah, sie Stellt sich jetzt vor, wie das danach ist, wenn sie sich dann am Arm wiegt. Nein, also Mutter wiegt Kinder ganz anders. Die Hände sind nach oben, also nicht umgekehrt, in umgekehrte Richtung, aber nicht so. Was, ich da, was mich da einfach fasziniert, die Frau ist da nackt, oder? Also sie, man hat einfach das äh, Gefühl, sie zeigt sich ja zeigt sich, wie sie ist und das ist gerade eben nicht. Wir schauen sie an und fragen wir uns, wer sie ist, weil wir wissen gar nicht. Wir wissen gar mhm. nicht von ihr nur das, dass sie da nackt ist. Aber Nacktheit bedeutet scheinbar nicht nicht viel. Sie, mhm. sie ist zwar entblößt, aber sie zeigt uns nicht, wie die Frau ist genau. Wie, sie ist genauso Geheimnisvoll wie das Bild neben wo ja dunkel ist, oder? wo wir auch Rätsel, für uns ein Rätsel ist, in ja, was, was was, äh, welche Stimmung er war, was, was ist da alles drin verborgen und das ist viel äh, irgendwie abstrakter als das mhm. gegenüberliegende Bild, wo sehr hell ist und eigentlich sehr real und klar ist, aber genauso mystisch und, und, ja. und, und, und äh, schweigsam oder äh, voll. Sie missachtet geradezu den Spiegel, finde ich. Ja, genau. Sie missachtet den Spiegel. Sie genau. guckt sich nicht an, sie erforscht sich nicht, sie, ja. äh, sie will sich nicht begutachten. Äh, sie, sie hatte, äh, man fragt sie, warum hat sie das, äh, den, den Mantel oder das Laken, den Mantel, äh, überhaupt von den Schultern gleiten lassen? Nicht? Also wieso? Nicht? Wo, wo sie äh, jetzt sozusagen äh, dasteht und nach innen guckt nicht? oder nicht? und sich versunken, genau wie das Bild ja, neben drauf. Das ist Ari in so. sich versunken. Also, Ari ich schreibt nebenher, die Haltung, Haltung soll. Ist auch, ist sie ist halt, wie Birgit sagt, stereotypische Schönheitsideale. Die ja. Haltung soll so natürlich wie möglich sein, ungekünstelt. Die Idee ja. an sich ist ein wenig Dali-inspiriert, mit dem Spiegel nur anders umgesetzt. Irgendeinen Zusammenhang gibt es mit dem Düsteren. Ich finde das ja erotisch so. Ja, naja, diese, diese Brüste sind doch voll. Also. <lacht> sind wir jetzt schon wieder beim Tippen? Also was, was interessant ist, ist, dass sie sich eben nicht selbst an ansehen kann. Sie steht vor dem Spiegel und schaut sich nicht selbst an. Der Blick ist nach unten gerichtet. Gut, jetzt kann, kann man vielleicht auch sagen, vielleicht äh, schaut sie auf diese Accessoires da, auf diese Kosmetik-Accessoires, aber, aber äh, sie, sie, sie schaut sich nicht im Spiegel an. Hm. Das hat ja vielleicht auch irgendeine Bedeutung. Ja, es ist doch schon, also sie lässt die Kleider fallen. Ne? Also wunderschön, man liegt auf dem Bett und dann kommt die Schönheit, stellt sich vor den Spiegel, dann kriegt man auch noch Doppelperspektive, noch viel besser. Das ist so wie der Spiegel <lacht> über dem Bett, ne? Das Bild und Dann hat lässt, die sie über, lässt sie praktisch das Seidenkleid über ihre Schultern. Nein, aber ich meine nicht, dass das Bild äh, zeigt auch etwas von Charme. Ja, ja. Na, natürlich. Doch, ist ja dann, also, doch. doch ist sie auch eine Jungfrau. Ja, wahrscheinlich. Sie traut sich nicht zu schauen, nicht die Person, wo hinter ihr steht, aber auch nicht sich selber, mhm. äh, weil sie in irgendeine Demut und in Scham... Äh, äh zeigt auch hier im Rechten, du hast recht, Platschenka, weil da sieht man ja auch ein bisschen, vom, man sieht auch vom Bett was, ein, ein Teil vom ja, Bett. Und ich ja, weiß ja nicht, ja. Wer, da, äh, wer, wie du sagst, wer im Bett sitzt und sie beobachtet. Ja, genau, genau. Und... und ja, das ist irgendwie so, so, wie auch, sie ist so auch Prüde, oder, so Prüde und Scham Das haben. ist ja dieses sexy Charme, dieses christliche Charme, sodass die Frau so ein bisschen Scham sich so ein bisschen zieren muss. Na, Entschuldigung, wenn ich das schon wieder jetzt den. Also, ich, ich finde ja Momente, wo, wo jemand, äh, ja, ich finde es nicht kitschig, Arik. Ja. Er hat gerade ja. eingeworfen. Finde um, find ich jetzt nicht. Ich, auch ich finde nicht. es an der Grenze. Es ist schon, äh, keine Ahnung, also das ist von, von, der, also von der Künstlerperspektive natürlich kitschig. Ja, finde ich auch. Ich würde das was nicht malen. Weder das eine noch das andere. Oder dann auch ausstellen, würde ich auch nicht machen. Nee, ausstellen würde ich es nicht. Quatsch. <lacht> Ach, warum also, sollte es nicht so ausgestellt werden? Ja, gut, ihr, ihr seht es halt kitschig, aber da sieht man mal wieder, aber wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist. Ne? dann wäre es vielleicht möglich. Nein, das Ich will nicht gerade diese die die äh, ähm, also ich fange mal weiter entfernt an, also ich finde finde äh, Fotos, also Arbeitsfotografie, wo jemand äh, vergisst oder nicht nicht beachtet, also nicht konzentriert ist auf eine Arbeit, nicht? Und äh, dorthin äh, äh, sozusagen intensiv konzentriert ist da, darin steckt und da finde ich also oft die schönsten die schönsten gesichter und die äh, die sich die sich also äh, dem dem, dem äh, äh, äh, äh, wie soll ich sagen weil die die sind äh, einfach nicht, nicht, nicht, nicht, nicht äh, aufgewühlt oder ver ver verwirrt durch die anwesenheit eines offensiv guckenden anderen, sondern sind einfach in ihrer Welt. Ne? Diese Aufmerksamkeit auf das Tomatenpflücken, auf die, äh, auf das Messen oder wie auch immer, nicht? Und äh, hier habe ich auch, habe ich so ein Gefühl, dass dadurch, dass sie also äh, auf sich oder auf die, die, die Ablage oder worauf auch immer konzentriert ist, dass das also im Grunde so eine, äh, auf einmal so eine, so eine, so eine äh, Unbefangenheit hat, nicht? mitten in dieser Nacktheit. Das ist so eine andere Unbefangenheit, als das meinetwegen beim, bei fkk und ähnlichen Situationen ist. Und äh, hat was Schwebendes, was also. Äh, Aber wir sind immer das Eigene, eigenartige. Also Indien ich finde es total genial, weil alleine, dass wir jetzt schon so lange darüber sprechen und rätseln und machen und tun, zeigt, dass da in dem Bild ganz viel drin ist. Und deswegen finde ich es genial. Also äh, im wenn man jetzt zum Beispiel einen ganz normalen Akt nimmt, und nimmt jetzt dieses Bild, also es tut mir leid, ich finde es einfach stark, ich finde es stark. Allein ja, ich ich würde gerne sehen, einfach mal die ganze Szenario wegnehmen, rein. also nur grau machen, den ganzen Spiegel weg und nur diese Frau, fände ich interessanter. Und dann schauen, mhm. was wir dann reden, nämlich mhm. gerade eben analysieren wir ja, weil halt so viel Symbolhaftes und so genau. viel Affektierendes ich darin ist, aber das heißt ja nur weil es viel Affektierendes ist, heißt es das nicht, dass es da doch irgendwie gleich die Tiefe kriegt. Ich finde es äh, find noch spannend, was ich jetzt da sehe, was der Arik da noch gemacht hat, wie er die zwei Bilder miteinander verbunden hat, dass sie doch etwas miteinander zu tun haben, obwohl ich glaube, der Arik ist jetzt noch ein bisschen enttäuscht, dass wir nur über die Frau rechts reden. Und nicht aber jetzt über hat er selber rechts. Schuld dran. Nein. Und, aber Nein. Ich, ich sehe da, dass auf seinem Bild ist da so ein Holz, also Ascht, und auf der Frau liegt noch ein richtiges Herbstblatt. Platz, genau. Und ja. durch das Aber verbindet das er. Ah, das, ja, ist das, das ist die Verbindung. Das ist die Verbindung, meinst du, Platschenka, genau, oder? Genau, also das ja. heißt, für ihn gehören die zwei Sachen äh, zusammen. Nicht? Hm. Das glaube so schon, dieses Seelische, was Birgit gesagt ja. hat, die innere Welt links mhm. und die äußere Welt rechts. Das stimmt ja. auch von den Collagen, also in dem anderen, bei der Löwenfellasiatin, äh, Leopardenfellasiatin, typische sexy Braut, so Ding, da ist ja auch irgendwie die Collage dann daneben passend zu dem Typus, oder nicht? Ja, was man allerdings, erweist ja ständig darauf hin, dass das jetzt alles nur eine malerische Übung ist und so, nicht? Man genau. kann natürlich sagen, der sitzt da, hat die Blätter, das hat er gemalt, das hat er gemalt und jetzt sagt, oh, das gibt einen Spannungsmoment, wenn ich jetzt das daneben mache, also wir müssen jetzt nicht äh, immer die die die äh, die Tiefe einer psychisch surrealen oder so äh, äh, äh, Verbindung machen, aber immerhin, also es ist so ausgewählt gewählt und es wirkt jetzt so, nicht? Es wirkt als eine, eine äh, kontrastreiche äh, äh, äh, äh, Konstruktion, nicht? und ich finde das äh, äh, links das das Bild mit den vielen Wasser- und Naturfarben, der, der düstere Wald, nicht die, äh, äh, die, die, die Urwaldblüten und äh, äh, also ist es, für mich ist das also eine, eine, eine sehr dschungelhafte äh, Szenerie, also es, für mich ist sofort Landschaft entstanden, wenn auch eine o auch ho ohne Horizont und mit Rotkohl. mit bei mir war es sofort ein Teich mit Teichrot. Ja, Aber Teich das ist ja und meine und Zierose, Assoziation. Genau. Ich bin da ja nicht, ich bin ja nicht dein Maßstab. Das, an, das ist interessant. Er, äh, ich glaube, Arik hat sich weniger Gedanken gemacht, als, weil das hat er jetzt auch gerade eingefügt, als wir jetzt. Ja, was hat er gemacht? Er hat es ja schon beigelegt. Also er hat ja schon die zwei Sachen zusammengestellt und als solche dann abfotografiert. Also Arik schreibt also von, ich finde das ja erotisch so, ein bisschen kitschig, ich weiß, naja, im Vordergrund stand das malerische, Bedeutungstiefe ist das nicht. Ja, das kann sein, Godot und Andreas muss zugeben, dass ich mir wenig Gedanken gemacht habe. So. Äh, zu, zugeben, weiß ich nicht. Also äh, man, man kann sich ja keine Gedanken machen und trotzdem äh, äh, trifft man äh, Entscheidungen, äh, ja. Entscheidungen und die treffen dann wiederum was was man selber gar nicht klar hat. Also da muss man natürlich vorsichtig sein mit der völligen Absichtslosigkeit. Dann, dann müsste er sozusagen jemand anders oder irgendwelche konstruierten Zufallsmechanismen halt entscheiden lassen. Wenn man das offen darlegt, darf man sich ja nachher auch nicht zählen, wenn das dann sehen. Hm. Aber macht er ja auch nicht. Ne? Aber die beiden wirken äh, äh, Extrem intensiv zusammen und äh, wenn, wenn wir bei dem Rechten von, von Kitsch reden, äh, dann äh, kompensiert also das Linke diesen Eindruck, nicht? beziehungsweise umgekehrt, nicht? also wenn wir vom, vom anderen von so einem wühlenden äh, Farb, äh, Farbe aufs Blatt hauenden äh, äh, äh, äh, Flow reden, nicht? dann äh, macht das andere Bild oder das rechte Bild, diesen, diese äh, Urwaldszenerie eben auch kitschig. Nicht? Also es ist so ein, ein Verhältnis, an dem man, denke ich, viel untersuchen kann. Und äh, ob er das nun selber meint, und das finde ich wiederum ganz spannend, also de ich denke, so sind Porträts eben auch. Also hier, wir haben es hier ja nicht mit Porträts und wir haben es äh, kaum mit Landschaft zu tun. Ähm, aber bei, bei Porträts ist das ja eben, finde ich, genauso, dass man da was malt. Und äh, und schon geht das los, nicht? Also mit den, äh, äh, die die Ähnlichkeit. Äh, was ist denn da ähnlich? Äh, äh, was bedeutet Ähnlichkeit? Ist äh, äh, äh, ist das jetzt einfach im Grunde äh, die, die dass das Künstliche, dass das Künstlerische des, des Künstlers verballhornt? Dass das oder trifft es was und so, dass ich finde, man wird da auf Tausende von Glatteis-Facetten äh, äh, geführt. Nicht? Und das macht es aber auch gerade spannend. Ja, Arik fragt, äh, geht? was ist mit den Brüsten eigentlich? Was ja. ist denn mit den Brüsten? Er will aber genau wissen. So gerade aus weiblicher Sicht. Aus weiblicher Sicht? Ich glaube, ich bin ja keine Schönheitschirurgin, aber ich würde sagen. <lacht> kommt ja weibliche Sicht, Chirurgin. <lacht> <lacht> Sezieren. Ja, ich meine, als ich letztens hörte, dass sich schon Abiturientinnen zu ihrem Abitur so eine Schönheitsoperation wünschen, um das dann genau so wahrscheinlich herzustellen, war ich schockiert. Aber gut, ich bin da vielleicht auch oldschool, ne? Also vielleicht mal bei ja. den Fragen ein bisschen oberflächlicher oder normaler, persönlicher zu werden. Ich würde vorsichtig sein, wenn du mal wirklich ein Mädchen richtig gern hast, ihr sowas soll ohne Vorbereitung unter die Nase zu halten, nämlich das wird sich dann psychologisch höchstwahrscheinlich einschreiben und sie wird sich dann auch vor den Spiegel stellen und vergleichen oder denken, ah, okay, da steht der eigentlich darauf, ne? Und so also sollte ich sein. Da ein kommt jetzt aber von äh, Arik, also, ach so, naja, oho, aha. Also, ist er, also, er gibt mir mal ein bisschen mehr Mühe. <lacht> wer muss sich mehr Mühe geben? Du! Warum? ist bist gefragt, was ist denn mit dem Brüsten, Birgit? Die, finde ich, sehen künstlich aus. Künstlich sehen die aus. Das ist ja auch, oder? Ist ja, er hat ja nicht an, an, an, an Modell gearbeitet. Das, also, das ist ja bei unglaublich vielen Fotos. Aber die vielleicht also ist das Ariks Wunschvorstellung, wie sie aussehen sollten. Idealvorstellung. Das ist, ja ein Problem, ne? ist es ich das, Arix, Sag mal. Das Idealbild. Das ist ein Idealbild. Ist ein Idealbild? Oh. Stereotypische Schönheitsideale. Also ich finde die Brüste ganz natürlich, da sind noch keine ja. Implantate drin, die, die hängen noch, die sind schöne Brüste, ich finde es ich wunderschön, ja. <lacht> ganz einfach. Aber ich habe hier in der Halle für ich Kunst, eine halt Ausstellung, wo ähm, diverse Künstlerinnen ausgestellt haben und da fand ich aber, waren wirklich ähm, äh, die, die, die Frauenfiguren äh, so am Schönheitsideal des äh, interessiert gemalt, so, nicht? Und das fand ich eigentlich befreiend und wun wunderbar, weil also deswegen sage ich ja FKK ist das beste Gegenmittel gegen Bodyshaming, äh, weil da alle Kreuzen quer durcheinander laufen. Und äh, das mag ich sehr. Und äh, so dieses ach was du zieh dich da also dass die die sich da ausziehen also dass die sich nicht schämen also wenn sie wenigstens schön wären so das hört man von Frauen nicht und äh, so, so Anwürfe und das ist da eben nicht und äh, insofern kann ich mir kann man sagen also eine äh, ne idealisierte nicht kitschige Vorstellung von einer erotischen Frau in einer erotischen Situation und so weiter. nicht Und dann dieses Blatt in Rot und dann diese Symbolik zum Geschlechtlichen hin. Also da gibt es natürlich eine Menge, was man also so nehmen kann. Und dann ist das Bild wirklich erotisch aufgeladen. Und es ist eben... Äh Aber das ist doch nicht erotisch aufgeladen, weil ero sie zeigt doch schon alles. Ich finde, Erotik ist doch erst, findet doch dann statt, wenn das noch so ein bisschen verschleuert ist. Also, sie, sie, sie zeigt vielleicht, sie zeigt noch lange nicht alles. Dann wäre sie nämlich einfach nackt und äh, äh, würde sich da völlig normal und äh, locker durch den Raum bewegen. Äh, nein, nein, also das ist eben genau, sie zeigt eben nicht an alles. Nicht? Sie sie sie, sie. Äh, hat diesen weißen Mantel an, sie hat ihn äh, auf eine bestimmte Weise drapiert. Es, Den kann man, man noch nicht sehen. Aber, die aber mich würde ja mal interessieren, wie sie das, von das spielen, hat. ist im raffiniert. Hm? Aber da sieht man doch, dass, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist. Also, äh, wie unterschiedlich die Wahrnehmung und auch die, äh, ja, schon fast die Bewertung jetzt des Bildes ist. Also, Birgit sagt, das ist kitschig. Ähm, also finde ich jetzt nicht. Ich finde es nicht kitschig. Ich finde es äh, auch erotisch. Ich finde es sehr schön. Und äh, Platschenka findet zum Beispiel auch, dass die Brüste nicht künstlich aussehen. Also es sind ganz unterschiedliche nicht, sie äh, Wahrnehmungen. Sie sind so, sie so extrem symmetrisch. Sie sehen so aus wie in der Zeichenstunde, wo man so ein Kreuzchen macht. Na, hier geht dann so, die, die, die Nabelschnur, also die Nabellinie. Extrem ne? symmetrisch, stimmt auch nicht. Die Gegenlinie. und dann mache ich da so zwei Birnenformen hin. So wie wenn man in der Mathestunde sitzt, gerade hm. eben keinen Bock hat auf... Ich bin auch, mit dem Kitschen gar nicht äh, so Papier. unzufrieden, weil ich finde, in der jetzigen Situation in der Kunst kann also ein, ein kitschiges Bild genau die richtige Botschaft an der richtigen Stelle an der, an der entsprechenden Stelle sein also es, es, äh, ich, ich kenne das nicht mehr diese Anstrengung nicht kitschig zu malen <lacht> nicht, was, was, war grad, Andreas, was hat Arik gerade geschrieben <lacht> Ich mal ihr doch nicht verschiedene große Brüste aber das solltest du Erik weil es ist wirklich wahr die Brüste hat die Frau nie immer gleich groß <lacht> Genau, <lacht> genau. ihn auf. Nein, eine mal, also die rechte, also wenn ich sie mir so anschaue, die rechte Brust hängt auch noch und das ist genau richtig, weil so ist es. Die, die sind wirkt auch etwas dick. größer, weil da ist ja der Schatten, wenn man sich den Schatten wegdenkt, dann kann die äh, ist die Brust sogar, die rechte Brust sogar meiner Meinung nach äh, etwas größer als die linke. Ja, Leute, ich habe hab ganz vergessen auf die Uhr zu schauen. Ja. <lacht> ich hab wir schon sind geschaut. schon zwölf Minuten drüber. Aber habt ihr nicht gesagt, wir dass haben zweimal sechs drüber. Nein, du, aber letztes Mal haben wir gesagt, dass wir eineinhalb Stunde machen, nicht eine ja, Stunde. Ich finde find eine Stunde zu kurz. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Also der Einzige, der da was zu sagen hat und der leiden wird, ist Michael. Äh, Michael Michael, äh, Filterraum, Bitte, danke. Filterraum, Filterraum, Filterraum, Filterraum. Der hat ja jetzt zu leiden, der hat also einen richtig langen Schneidetunnel gehabt. Und, äh, also, aber äh, das ist jetzt so, wie es ist. So. Ja. Oh, damit hat er das gemalt. Ich sehe es jetzt. Ich sehe es. Ich sehe es. Super. Ja, die kenne ich. Ja. Die sind schön. Hat Nein, ich habe gedacht, gibt. ich sei schon fertig. Jetzt muss ich ja noch echt weiterbauen. Okay. Was auch noch ganz interessant gewesen wäre als Porträt ist eben äh, gerade äh, die eine, wo, wo äh, hat Birgit auch nicht so gefallen die Stickerei. Äh, ich fand das ja toll. Ich fand die ja toll vom Ausdruck her. Äh, okay. Ganz interessante Frau, was du auch als Profilbild äh, kurzzeitig äh, genommen hast auf Facebook. Ach warte mal, okay. Ich gehe mal kurz runter und gehe wieder hoch. Haben wir haben gar nicht darüber gesprochen. Nein, naja, ist ja nicht, die andere ein bisschen kann man schon, aber muss man ja nicht. Ja, die haben schon ich finde auch das von Godot, das ist auch noch äh, reif für die Besprechung, aber jetzt ja. nicht sofort. So, ah nee, du meintest die das nicht, du meintest das von der. meintest die Arus, äh, die nein nicht die Aros, das war keine aristokratische. Ähm, aber ja, auf Facebook hat da auch jemand noch äh, was von ihrer... Äh, äh, das war das war so eine modische aus den 20er Jahren. Mm. Ach, die jetzt. Da fällt der Name jetzt nicht ein. Äh, Birgit, du hattest als... Äh, Ach, das äh, hatte, gut. Amaya hatte das rausgesucht. Das hatte, ähm, da, ja, ja, ich weiß, in oh, dem Tupfenkleid, äh, genau. in dem Tupfenkleid mit dem, so aus den 20er oder 30er Jahren ja. mit, den, mit, aber der, kein mit dem. Tupfenkleid, das war so äh, gestickt mit gesti Sag mal Stickerein. schnell, wie hieß die, oder, ja. äh, dass ich hier mal suchen kann. Äh, oder der, der es getwittert hat. Das hatte keiner das war getwittert. Auf das war Facebook. Nicht getwittert, ge also Facebook. Ja, ja, du bist aber in Twitter jetzt. Bin da jetzt in du Twitter, dann uh. ja. Bin ich nicht. Ähm, das war auch das Falsche. So, das hier. So, hier sind wir. Genau. Ich weiß nicht, ob ich durch runterscrollen da hinkomme. Ja, ja, mach doch einfach mal. Das wird dann ja schon ähm, jeweils berufen und gesagt: Stopp! Nein, ich habe jetzt nur das äh, simuliert. Ja, ne? ich, das ich weiß. War ich weiß war nicht ich, richtig. Das war nicht ich scroll echt. ja noch. Ich scroll ja, ja noch. Ja, ja. ja. Das finde ich alles gut. Ja, finde ich alles gut. So, schön. Na, wir kommen ihm näher, glaube ich. Da war das mit dem Mund. Danke. Das war ich. die Ah, da, da, da. Diva. Diva ist. Kommt sie gleich, das kommt gleich. Vor der Mona Lisa. Ja, jetzt komme ich, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Da ist, sie. Da ist es. Die ist es, ja, genau, ganz genau. Na, da ja. haben wir jetzt wirklich das typische Porträt, nicht nur von der, von der Frontalansicht, ne, wie es dann später, also früher war es eigentlich italienisch, dann hatte man das Profil, aber dann hat es sich an der Renaissance da durchgesetzt, das Frontalansicht, aber halt auch diesen Status. Also dass man Porträts hat man ja malen lassen, um eine gewisse Würde auch zu zeigen, so dieses Porträts, die dann in den Eingangshallen hängen, in dem ah, Galerien. Genau. Das ist ja eigentlich so die Urfunktion des Porträts, wenn wir jetzt über das normale Erhabenheitsporträt, das alte, wieder reden. Ja, ja wie interessant ist, was äh, dazu geschrieben wird. Also jetzt ist äh, äh, zum Beispiel äh, das, das Bild äh, in dieser Gefasstheit und äh, in dieser etwas äh, versteinerten äh, Haltung das ist ja auch ein Mittel, um in einer bestimmten Situation, nämlich also eine komplizierte, gefährliche Scheidung äh, läuft parallel. Nicht? Also so, dass also diese ähm, dieses Porträt auch eine, eine bestimmte Funktion hat. Nicht? Also es hat offenbar äh, dann eine Botschaft zu schicken oder eine äh, Manifestation zu sein. Nicht? Das finde ich also ganz äh, spannend. Und äh, weil, weil es kommt nämlich gleich. Also mal gucken. wenn ich runterscrolle, ich gehe nochmal zurück. Ja, das, das Foto von ihr, wirkt viel, wirkt ja? viel jünger. Ne? So, sie ist 19. Auch auf dem Foto ist sie 19. Und die hast du so. Äh, ist auf dem Porträt viel älter als. Sieht auf dem Porträt viel älter aus als 19. Und er das versteinert. Sie war sehr schön und hat die Mode mitgeprägt. Nicht? war also, aber die Zeit, da hat, wenn du ein Porträt hast, dann machst du natürlich selbst in den 20er Jahren das aristokratisch noch die Orden und die Würde und die Aura des Aristokratischen. Ne? Nämlich das hier ist ja eher, schon eher experimentelles, bürgerliches Sein. Im 20. Jahrhundert haben ja dann praktisch vor allem die Frauencharaktere in der Familie versucht, die Zukunft auch nicht sausen zu lassen. Und dann ist ein bisschen adeliger Flapper, aber da liegt es mit irgendwie ein Fuchs um den Hals. Ja, aber trotzdem. Also, so hätte sich jetzt noch neun, also noch 20 Jahre früher noch keine Aristokratin in der Öffentlichkeit gezeigt. Niemals. Eben vielleicht deswegen die Scheidung. <lacht> Wieso? Aber das ist ja, ist ja gemein. Also, ähm, ich wollte nur also sagen, euch, dass euch, da. Ich das noch mal das, aber euch ist doch bewusst, dass vor 1935, äh, 1936 äh, Scheidung das Schlimmste schlechthin war. Dass man das. Äh, das ging gar nicht. Und in den 20er Jahren? Also War ich meine, die 20er Jahre waren ja doch äh, relativ äh, befreit von vielen. Äh Aber da waren Entscheidungen genauso ein Skandal. Genau. Sonst kann da genau. Also, ja, okay. Aber gehen wir doch mal auf das Bild selbst ein. Ja, die also, einzige Emotion, die ich sehe in diesem Wirk, das ist wunderschön, dieses Distinktive, zurückgehalten, ich zeige mich selber nicht, was ein guter Anstand ist in der aristokratischen Moralität. Ne? Also man zeigt sich nicht offen, das ist praktisch Zumutung für den anderen. wenn man das Einzige, was man direkt in den Augen sieht, ist eine Art von Traurigkeit. Ja. Was dann interessant ja. ist, die liegen die tief, Zuck, sind tief ist gerade ist. Hm. Was Aber wenn du jetzt nur den, den Mund zum Beispiel siehst, da ist sogar... Äh, äh, wie, wie, also ich, ich sehe da sogar so ein kleines, äh, wie so ein, ein, ein Lächeln oder halt ein, ähm, in den Winkeln, ja, aber auch so ein Gezwungenes. Ne? Ja, ja, ja, zu allem immer zu, äh, ja. ja. die Haltung bewahren. Gute, gute ja, Miene geht's zu was Haltung ja, ne? bewahren, egal das wie scheiße schiffen. alles ist, aber äh, ich muss die Haltung bewahren, das drückt sie eigentlich aus, finde ich, also auf mich. Also für, auf oh. mich ist so dieser Mund in dieser äh, Rot-Verlippenstiften rot, äh, oder so äh, bemalten, wie, wie sagt man dazu, wenn der Mund so stark äh, geschminkt ist? Und das das ruft bei mir eher so die Sehnsucht äh, hervor, das, da, den Mund zu sehen. Nicht? Also es ist sozusagen so, für mich ist er ja wie weggeschminkt. Nicht? Und, äh, und, und, und ich, ich, ich kann sie mir im Grunde kaum, kaum, sprechend vorstellen. So, nicht? Also es ist so, äh, so, so, so, also es, diese, die, diese, äh, der, der Mund trägt unheimlich zur Erstarrung dabei. Und äh, tatsächlich finde ich, in den Augen ist äh, eine Lebendigkeit, die aber natürlich gerade nicht fröhlich aussieht, nicht? Sondern also... Scheiße wollte ich gerade sagen auch also wenn ich jetzt nur wenn ich nur die obere Hälfte wenn ich jetzt nur die Augen sehe dann, ähm, dann kommt mir das auch sehr lebendig vor sehr real je länger ich es betrachte desto realer wird, äh, wird der Blick also was mich irritiert äh, ist der schmale Hals ich, der, der passt nicht irgendwie zu Kopf und auch zu der Breite würde jetzt schon wieder Bürde, langer schmaler Hals Schönheit schönheitsideal Schönheit, griechisch-klassische <lacht> Darstellung. <irre Schönheit>. Griechisch <lacht> klassisch. Wenn man sieht, vorher schön ausgeleuchtet, kein Fältchen, alles eben, kein Pickelchen, kein Muttermalchen, nichts. Aber Falzen und Fuchen. Und kühles Licht, gelbliches Licht war schon. Ja, weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht an der Darstellung liegt, das ist keine Ahnung. Ja, wir müssen immer vorsichtig sein, Bildschirm so. und so. Ja, ja, ich habe es im Original noch nie gesehen. Also ich finde auch äh, finde interessant, diese äh, Trachten-ähnliche, äh, äh, diesen Kragen, der der so, so eine Trachtenornamentik hat, dann darunter die, diese schweren Knöpfe und äh, irgendwie Bro ist das eine Brosche oder ist das ein Verschluss, was direkt unter dem äh, der Spitze des Dekollets ist. Ähm, und, und also es, es drückt aber äh, aus, dass da also ähm, äh, auch, auch Geld hinter ist, habe ich das Gefühl. Nicht? Äh, er, erinnert vielleicht an Sie fi äh, Arik findet die abgeschnittenen Armen gut. Nicht? So, das ist eben genau der Vergleich mit Mona Lisa stimmt schon an der Stelle nicht, weil Mona Lisa und das ist bei Ariks äh, äh, Bild ja diese Arme, die also so weich aufeinander liegen und wenn man dann Mona Lisa sieht, die Arme liegen auch weich aufeinander, da ist also eine äh, das ist unglaublich wichtig und hier ist so zack abgeschnitten, ja ab. also man kann sagen, vielleicht ist äh, aber dem Maler kann das nicht zu so schwer gewesen sein Hände zu malen aber es ist irgendwie so äh, die, die sind, äh, also ich meine das hat natürlich jetzt im Zusammenhang das hat, ja das das aktive, das, das handelnde äh, Element, also Hand handelt, das ist ja, ist weg. Nicht? Das ist schon witzig, dass das äh, nicht, dass sie, dass sie da äh, nur Haltung beweist. So. Ja, aber ob das Bild vielleicht nicht abgeschnitten worden ist, weil das, äh, das ist so seltsam, wirklich, dass man da nur dieses Stück von... von äh, Ah, ähm, Zeit. Und Foto, vielleicht ist es, äh, ist es gar nicht das ganze äh, ja, Porträt. denke ich mir auch. Weil doch, doch, da gehört noch so ein Goldrahmen dazu, ich habe geschaut. Aha, okay. Aber das hat ja, ähm, Erik hat das ja, Hoffmann hat das ja ähm, gepostet. Ähm, und im Zusammenhang mit Mona Lisa, weil der Hintergrund ist ja so ein bisschen etwas ähnlich, im Style ja. von Mona Lisa. Ja. Äh, bei ihr sieht man in dem Porträt nicht die Hände, sondern nur noch das Gesicht. Finde ich auch auffällig. Ah, jetzt ist alles zusammengebrochen. Jetzt, passiert's. Oh. Okay. jetzt passiert Was ist jetzt passiert? Das oh. ist äh, Teil der Aufnahme. <lacht> <lacht> Gut. Ja, siehst du, das ist nämlich ne, sprechen und bauen. Und darauf eingehen, das kann ich nicht alles gleich. Jetzt ist alles der ganze Zucker auf meinem Laptop. Ey. Oh. Einfach umdrehen den Laptop und das Röpstech abschütteln. Ja. Wenn du heißen dann karamellisiert das noch ganz schön. Ja ja, ja, ja, ja. Der die Handwerklich tätig ist, Sie hat ja für den Spott hier kann ja dann spotten, spotten, spotten. Ja, das, das kommt dabei raus bei diesen Küchenexperimenten. Das bringt gar nichts. Nächstes Mal setze ich mich auch wieder auf den Stuhl ordentlich hm. und mache hier nicht rum. Also die, die ins, in, in, in, so, in so eine blaue Ferne äh, hineinlaufende Landschaft äh, bei äh, Leonardo äh, hinter Mona Lisa, äh, die in so einem äh, Architekt in so einem architektonischen Rahmen, so einem Bogen sitzt und so, das äh, ist hier natürlich eine, eine viel, viel kältere und die Figur nach vorne drängende äh, Szenerie, äh, während die äh, Mona Lisa sich sozusagen so in diese Landschaft, in diese Situation, äh, also so aufrecht sie sitzt, nicht? Also, im Grunde eingebettet äh, sieht oder sie sich da ein, äh, ein, eingebettet zu sein scheint. Und ähm, das, das kommt mir hier ähm, also mir auch kommt das vor, viel wenn, schroffer. Mir kommt es vor, wie wenn sie auf einem Balkon steht und im Hintergrund ist die Landschaft und äh, ja, dass sie, dass sie auf dem Balkon quasi äh, porträtiert wird. Also so stelle ich mir das jetzt vor. Mhm. Arik sagt, mit Mona Lisa kann man sie nur sehr oberflächlich vergleichen. Und ich finde, der Vergleich ist auch sehr oberflächlich. Genau. So, dass man, äh, der, der war irgendwo in einem Text da. Ähm, ach so, Brockhurst, Brockhurst was influenced by Leonardo da Vinci after a trip to Paris and Italy. This ja, das portrait der, is not uh, noticeable, similar to the Mona Lisa with its half-length format. Format, Background Landscape with a low horizon and the sitters inscrutable smile. Und dieses inscrutable Smile ist zum Beispiel auch nicht wahr so oder ist zugemalt. Also keine Ahnung. Nicht? Das überschminkt, äh, überschminkt ja. nicht so. Und da, und dann, und dann äh, finde ich es äh, äh, ja. Arik sagt malerisch liegender Welten zwischen, natürlich. Zwischen Mona Lisa und ihr ja, das jetzt. Er ist ja 1930 ja, zu, ja. Äh, wann, wann ist Mona Lisa gemalt worden? Also, und äh, das ich ist. Kein halt entspanntes, aufmerksames Lächeln, sondern es ist eher so ein. Aber es ist vielleicht einfach modern. Ja, ähm, vielleicht. Ähm Jetzt in fünf Minuten, beziehungsweise nein, in drei Minuten, es ist ja schon zu Ende. Ja. Ich wollte jetzt noch kurz zum Abschluss, wenn ich eure Aufmerksamkeit einmal äh, hier hinlenken lenken dürfte. Ja. Seht ihr das? Könntest du mal wieder das. zurück machen? Ähm, Bildschirm teilen, zurück. Ja, ich versuche das gerade. Ja. Das liegt mir nicht so ganz. Ja, weil wenn ich dann deutsch spreche, dann äh, ist das ja da so, dass äh, Skype das so macht, dass es immer jeweils das Bild in den Vordergrund rückt ah, hier bin ich, äh, und äh, am jetzt lautesten ich nur, gesprochen wird. Hier sehe ich so einen, einen, einen Bildschirm. Äh, so so, jetzt. so wäre, jetzt, ob ich ja, jetzt, aber jetzt aber mal laut ja. sprechen kann. Nicht, aber oh, was jetzt, hast du ja. gebaut, Birgit? Man, ja man sieht es ja immer noch nicht so richtig. Oder seht ihr das auch groß? Ja, ab ich seht das in groß? Jetzt wollte ich das mal... Äh, <lacht> Eine Pyramide hast du gebaut, oder? Nein. Keine Pyramide? Ja, oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht so genau. Ich habe einfach gebaut. Der Zuckersturm zu Babel. Und das ist vorher eingestürzt, dann hast du es schnell wieder aufgebaut, oder wie? Ja. Ach so, ja, okay. Ah! Ui, schön. Rotwein. Toll. Mein oh, Kreuzberg! Was machst du jetzt da, Farbe drüber lernen? Das war unser Rotwein. Das, ist ein Rotwein. das ah. war so also unsere Diskussion, weil äh, bei meinem waren die, äh, die Würfel zu klein, um zu sehen, wie unterschiedlich dann der, Ab der Fluss nach unten ist. Aha. Und es würde sich jetzt in der nächsten Zeit, würde sich das immer weiter nach unten verteilen, natürlich. Und äh, das wäre eben ganz spannend zu sehen, wie das denn äh, ein funktioniert. Experiment. Und da ja. muss man genau so eine Mauer bauen. Genau. Ja, und ich mache immer gern so Küchenexperimente genau. äh, oder überhaupt solche Sachen. Ich würde jetzt äh, dann auch, wenn ich hier nicht gerade in diesem meinem kleinen Smart Setting wäre, würde ich jetzt hier noch ein bisschen mehr gießen. Was ich aber interessant finde, dass der Zucker sich ja echt auflöst, ne, Mit mhm. dem Rotwein. Ähm, ja. Es riecht wunderbar. Und dann stürzt alles zusammen dann. Ja, ich weiß noch ja. nicht so richtig, was ich machen wollte. Ich, für mich ist es jetzt so ein Sinnbild für. Ähm, ja, kann man sich ja jetzt wieder darüber streiten, ob das Kunst ist oder nicht, ne? Und ich, für mich ist das ein schöner Abschluss mhm. äh, ja. für diese Nein, Session. Sieht man's so sieht man es besser. Für diese Session, äh, weil... Es sickert jetzt alles ganz langsam durch, das ist gut. Der Blutturm. Das kann jeder für sich gerne so interpretieren. Ja, super. Für mich ist es ein schöner, äh, macht es so einen Bogen zu unserem allerersten Kunsttalk und das hatten wir ja auch mit dem Chaos und dem Verrücktsein und muss ein Kunstschaffender verrückt sein, um sowas herzustellen, ne? Ähm Andreas könnte da eher was dazu sagen. Er hat das ja schon gehört. Ich habe jetzt einfach mal das gemacht und ähm, euch das hier gezeigt. Und äh, ihr könnt das Bild, dürft das Bild? Ja, das war ein, ein ausstehendes Experiment. Äh, also danke, Birgit. Äh, also die, meine Sache ist von mit von George. Nein, ich sage da nichts zu, weil wir sind jetzt am Schluss demnächst. Vielleicht ja, Wong machen. so. Bong machen. Ja, und, machen. Und, äh, wow. Danke für die Demonstration. Wow der nächste, nächste Kunstmarkt in 14 okay. Tagen. In zwei Wochen, aber dann ist ja Heiligabend, da können wir ja, ja unmöglich. Also Heiligabend kann ich nicht. Ja, wir nee. werden, wir müssen das, äh, müssen wir das jetzt festlegen? Nee, ne? wir, wir, wir, machen das über den Chat irgendwie. Ja. Birgit? ja. Zeichne es noch auf, Birgit, gell? Oben steht, Birgit zeichnet den äh, Anruf auf. Komm ja, kann man mal kann weg, ja abstellen. Wir können ja trotzdem Jahr, noch reden. 9, ja. ja, ich muss mir unbedingt genau. die Hände warten, das ist alles zuckerig. Und ich muss hier ganz schnell mal eben saugen, weil das ist echt ganz viel Zucker hier. Okay. <lacht> <Ja, mal ist lacht> okay. okay. Also Schalte mal die Aufzeichnung ab, Birgit. Wir ja. können ja trotzdem noch kurz reden. Genau.